David of Gulwater, das Urgestein der aquatischen Männerparfums. David of Gulwater, das ist pure Erfrischung gepaart mit einem anziehend maskulinen Parfum. Das 1988 von Pierre kreierte Parfum, besticht mit einem Mix aus aromatischen und aquatischen Duftnoten. Dieser Kultklassiker der Marke Zino David of, ist längst zu einem Symbol von Freiheit, Energie und Frische geworden vor allem die verwendeten Wasserelemente, sorgen für einen kraftvollen und dynamischen Duftcharakter, der das Parfum in den letzten 20 Jahren zu einem echten Dauerbrenner gemacht hat. So voller Kraft und Leidenschaft wie die Wellen des Ozeans, die ein Gefühl von prickelnder Frische verleihen. Eröffnet wird David of Gullwater durch eine aromatische Kopfnote aus Lavendel, Koriander, erfrischende Minze und einem belebenden Seewasseraroma. Den Mittelpunkt des Parfums bildet eine Herznote aus würzigem Sendelholz, lieblichem Jasmin, Grani und Neroli. Abgerundet wird der Heerenduftklassiker David of Water von einem Heer Benfou aus Eichenmoos, Amber, Tabak, Moschus und Zedernholz. Kopfnoten Koriander, Lavendel, Minze, Grüne Noten, Rosmarin. Herznoten Jasmin, Neroli, Rosen, Grani, Sandelholz. Basisnoten am Bereichen Morosmo schusch tabak zedernholz Nach dem bahnbrechenden Erfolg des hehren Parfums Cool Water von Davidoff, wurde im Jahre 1996 auch ein passender Damenduft unter dem Titel Davidoff Cool Water Woman langiert, der sich seit seither mindestens genauso großer Begeisterung erfreut. Seitdem wurde die Cool Water Duftlinie von David Off mit zahlreichen weiteren Parfums ausgebaut. Die Düfte Cool Water Frozen, Coolwater Friesme und Coolwater Friss sind nur einige der zahlreichen sommerlichen Duftvarianten, die jedes Jahr in limitierter Sonntredition auf den Markt gebracht werden.